In der Frühlingsrunde. Haben wir, da gibt es ja auch kein Schenken, haben wir zwei erste Plätze, 160. Und zwar die Frank Hocke und Armin Haben Am Apparat. Haben wir da, haben wir da. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Und herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. So, jetzt kommt es. Jetzt geht es los. Tagessicher Jetzt kriegt der Tagessicher natürlich, wieder. Mitten bringen Sie, wir sind zu Hause. Danke. Bitte, Geht so. Also. Ja, noch. noch was. Wie viel sind war, noch den Film drauf einen hier einen. und hier ist alle, alle ist dann? Ein Verein, eine Mannschaft. So was kommt jetzt noch? Und zwar haben wir hier einmal den Find Sportanzug der info oh. oh. so was fehlt mir, oder? In der politischen Vergangenheit habe ich von dir das Jahrbuch von Dieter Reier und zwar das Protokoll des die, die fünf? sechsten parteilichen der Sozialistischen Einwelt Deutschlands. Oh! In Deutschland. In Deutschland. Dann haben wir noch den Mike Fellenberg auch noch. Ich möchte euch mal drei. Als, als Tagessieger. Aber ich habe den. Mike Fellenberg war. Ja, deswegen habe ich ihn geguckt. Ich habe ihn nur ganz kurz. Okay, also. So, vielen Dank. Ja, ich habe ja noch mehr Preise, aber der ist leider ja nicht da. Ich habe ihn genau durchgesucht hier. Gut, okay. So, als Mannschaftsgewinner haben wir das Panzerregiment 16. Oh! Mit Ali Meneke, ist Michael bist, Engler. Wieso wurde er schön wieder. Michael Preussner. Haben wir mir sagen lassen, dass bitte nicht um den Kopf das Weil das Ding aber aus, wenn ich kann. <lacht> Herzlichen, Herzlichen Glückwunsch. Wenn das so weitergeht in die Mannschaft oder würde man uns die Mannschaften einfallen. Ich bin beim ich ASB Wieske, was, so, was wir alles haben, oh. wenn der Nachlässer aufgelöst wird. Das war mal ein guter Tag. Ah, ja. Ja, genau. ja, war, war stark gewesen, ja. ja. Müssen wir mehr mitnehmen? Noch mehr? Nein. Nee.